Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ihre Moller lädt zum Gespräch. Herzlich willkommen zum heutigen Mut Talk. Ich freue mich sehr, den lieben Bobby zu begrüßen, Bobby Langer von Ökoligenta. Ähm, ich muss vielleicht ganz kurz eine Geschichte erzählen vorher, Bobby. Ähm, wir haben uns per Telefon kennengelernt, ganz ungewohnt dass jemand quasi per, per Festnetz Kontakt aufnimmt. Da rufen mich normalerweise nur Callcenters an und das macht mich immer Krante. Das heißt, ich habe den lieben Bobby angeböst, gleich als allerersten Kontakt, den wir hatten. Und du hast so gelassen und lieb reagiert und hast mir dann vor allem auch erzählt, was du machst, was ökologenter ist. Und da hat es mir fast den Vogel rausgehaut, so toll ist das. Ähm, wir sprechen heute über eine Plattform, dessen Vater du quasi bist und dich bezeichnest. Und äh, eine Plattform, wo ich meinen würde, die ist recht seelenverwandt mit der Mutmacherei. Magst du uns vielleicht in deinen Worten erzählen, was ist, was will Ökoligenta? Ja, da fange ich vielleicht mit dem Namen an. Ja. Das ist eine gute Idee, weil der ist ja schon einmal sehr ja, interessant. Ne? Also der besteht ja aus zwei Bestandteilen und ähm, setzt, ist ein Kunstwort aus Ökologie und Intelligent. Das ist schon einmal eine gute Kombination, finde ich. Ja, und ähm, äh, entlehnt haben äh, der Alanda Baltosi, der mit mir das zusammen aufgebaut hat, äh, seinem Roman Jamilanda. Und äh, dieser Roman, äh, der, der vor kurzem jetzt erst wieder nochmal ganz neu aufgelegt und überarbeitet wurde, der <lacht> beschreibt einen Kleinstaat in Nordhessen, also in Nordmitteldeutschland. Und in diesem Kleinstaat namens Jamilanda äh, wohnen Menschen, die sich zum Ziel gesetzt haben, alle Möglichkeiten eines zukunftsfähigen Lebens in der Praxis umzusetzen. Also in jeder Hinsicht, also sowohl was die technischen Möglichkeiten angeht, wie was die alternativen Kommunikationsformen angeht, von gewaltfreier Kommunikation und so weiter, bis hin äh, zu einem neuen oder anderen Verständnis von Liebe und Zugeneigtheit. Und, ähm, und auf Ökoligenta versuchen wir im Grunde genommen diese vielen Mosaiksteinchen, eine lebenswerten Zukunft zu zeigen zusammenzustellen auszuführen und ähm, ja äh, also, und um miteinander zu verbinden also Ökoligenta versucht praktisch so eine Art Katalysator des Wandels zu sein und es wird auch, ja, es ist keinen Monat gleich die Websites, es kommt immer wieder was Neues dazu und kommen neue Blogbeiträge dazu, und neue Organisationen und neue Videos werden online gestellt. Ja, mhm. also und vor allen Dingen, und das passt, glaube ich, gut zur Mutmacherei, ähm, wir bringen auf Ökologenta keine negativen Aspekte des Alten. Weil das wird so breit und überall und in den, in den Leitmedien dargestellt, dass wir da nicht auch noch reinhauen wollen. Das, das schmerzt uns alle genug, da brauchen wir das nicht auch noch vertiefen. Ja? Mhm. Also wir bringen wirklich nur Dinge, die zum Wandel, zu einem positiven gesellschaftlichen Wandel beitragen können. Mhm. Ja? Magst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, was es auf eurer Website konkret alles gibt? Die ist ja unglaublich umfassend. Wir werden sie natürlich auch einblenden, damit sich die Menschen ein eigenes Bild machen können. Aber mal so zum, zum Neugierig machen: Was findet sich da alles? Was sind eure Mosaiksteinchen? Der Wertewandel. Also wir stellen relativ ausführlich dar, was ein zukunftsfähiges Leben ausmacht. Auch das ändert sich manchmal noch ein bisschen, weil der eine oder andere Aspekt dazu kommt. Wir haben Interviews mit Leuten, was sie sich unter einem, unter einem gesellschaftlichen Wandel vorstellen. Wir haben Videos, die wichtige Botschaften verkünden, aber schon eher in grundlegender Natur, also ich meine, es gibt ja ganz... Es gibt ja tausend gute, interessante Videos, aber wir nehmen eigentlich nur solche, wo wir das Gefühl haben, die können ein paar Jahre überdauern in ihrer Botschaft. Ja? Mhm. Nicht sind morgen schon wieder überflüssig. Mhm. Wir haben grundlegende Werke, in denen man die einem dazu helfen können, überhaupt ein eigenes Bild von einer zukunftsfähigen Gesellschaft in sich zu formen. Ja? Also als jetzt zum Beispiel dieses Buch, Es ist eigentlich ein sehr berühmter zweibändiger Buch, Groß Essay, äh, die Antiquiertheit des Menschen über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution. Ja. Okay. Also, Worum geht es denn da? Ja. Also du hast schon ein bisschen angeschnitten, so die, wie, wie wir es überhaupt schaffen können, ein, ein positives Bild von der Zukunft in uns zu schaffen. Und das hat mich jetzt natürlich im positiven Sinn getriggert, weil das ist ja auch so eine Kernsache, mit der sich die Mutmacherei beschäftigt. Ne? Ja. Wie können wir das überhaupt schaffen? Welche Beispiele gibt es dafür? Wie können wir das stärken? Und äh, mir ist dieses Buch nicht bekannt. Also mach, mach mich noch neugieriger, als ich <lacht> eh schon bin. <lacht> naja, also und es sind ähm, dazu, kommen, dazu kommen auch so ein paar, zu Unterhaltung, mit Unterhaltungswert, Kernvideos, schöne Musikvideos, die Mut machen, äh, die Welt zu verändern und sich daran zu beteiligen. Ähm, wir haben eine eigene Seite mit äh, ungefähr 350 Organisationen, die sich nur mit gesellschaftlichem Wandel beschäftigen. Mhm. Ähm, das heißt, auch Menschen, die selbst schon aktiv sind, können da nachgucken, was gibt es denn in unserem Bereich eigentlich noch alles? Ja? Ich habe oft festgestellt, dass Leute äh, so sehr mit ihrem ehrenamtlichen Tun bis unter die Schädeldecke zu sind mit Arbeit, dass sie oft einmal gar nicht wissen, dass äh, vielleicht im Nachbarland oder sogar in der Nachbarstadt eine Gruppierung ist, die was ganz Ähnliches macht. Aber sie wissen nichts davon. Ja. Mhm. Ich kenne das so gut und ich möchte mich selbst auch da gar nicht ausnehmen. Ja. Also es ist immer so irre viel zu tun und man ist damit so ziemlich auf Anschlag. Und ich merke das auch bei, bei Initiativen, Organisationen, mit denen ich Kontakt habe, ja, dass so einfach dieser, dieser innere Freiraum zu sagen, hey, wir schließen uns auch zusammen, sehr oft nicht vorhanden ist. Und ich brauche da auch ja. oft jemanden, der mich ein bisschen schützt oder an die Hand nimmt, um wirklich in, in Kooperationen einzusteigen. Und oft ist eben nicht einmal die Zeit, von, voneinander zu wissen. Ähm, sag jetzt die nächste Sache, die mich interessieren würde, wenn du sprichst von mir, haben das, wir machen das, wer seid ihr denn? Wer, ist, wer steht hinter Ökoligenta? Und vielleicht, Aber wie lange gibt es euch schon? Also die, die Seite gibt es jetzt vier Jahre mhm. und ähm, dahinter stehen im Wesentlichen der Gerhard Wagner, der Alanda Baltusi und ich. Äh, der Gerhard Wagner macht äh, ganz viel im, äh, in Social Media und postet da und äh, macht quasi so Öffentlichkeitsarbeit. Das ist so unser Mann aus dem Zen-Bereich. Äh, der Alanda ist quasi der Poet, mhm. der aber äh, mit digitalen Dingen äh, bewanderter ist als ich. So, wenn ich mich dann einmal ein wenig dumm anstelle, dann sage ich Alanda, schau doch mal, bitteschön. <lacht> Und dann äh, kann er das äh, oft einmal auch noch äh, retten. Und dann haben wir im Hintergrund unseren, äh, ja, unseren EDV-Guru, kann ich sagen. Äh, das ist ein Freund von mir, der, ein, ein deutsch-amerikaner, äh, Ray Irwin. Und äh, der Ray hat... Also ohne den gäbe es die Webseite nicht. Mhm. Und äh, wenn man so über Jahre hinweg die Webseite betreibt, äh, dann gibt es immer wieder Situationen, wo man sagt, was stimmt denn da jetzt plötzlich nicht? Äh? Und, äh, und in solchen Fällen ist dann der Ray die Feuerwehr. Und, hat uns bisher immer gerettet. Also das ist ein unschätzbarer Dienst, den er für die gute Sache macht. Ja, aber das läuft ja alles ohne einen Cent für irgendwas. Das heißt, so wie die Mutmacherei ist Ökoligenta auch kein Businessmodell, sondern im Wesentlichen vom Engagement der Menschen getragen, die die Idee gut finden. Kann man das so sagen? Ja. Also es gibt, es gibt auf Ökoligenta an keiner Stelle eine Werbung. Und wir meiden auch tunlichst, Unternehmen vorzustellen. Obwohl es dann natürlich schon auch tolle Beispiele gäbe. Aber nachdem es ja um die gesellschaftliche Transformation geht, macht es keinen besonderen Sinn, einzelne Unternehmen vorzustellen. Aber es gibt ähm, eine, eine kleine Ausnahme, und zwar ähm, gibt es äh, unter der Oberrubrik Wandelnetz gibt's die Unterrubrik Wirtschaft für Mitwelt und Mensch. Und in dieser Rubrik stellen wir in aller Regel alternative Wirtschaftsmodelle vor. Mhm. Ja. Und die einzelnen Gedanken, die man sich darum macht, wie das funktionieren kann, in diesem Bereich der alternativen Wirtschaft und der mhm. alternativen Wirtschaftsmodelle wie Kreislaufwirtschaft oder Cradle to Cradle und solche Dinge, die da vorgestellt werden, äh, gibt es auch die Unterrubrik Wandel, Wandel, Handel und Dienstleistungen. Mhm. Und und in dieser Rubrik äh, stellen wir nur Firmen vor, die, wo wir sagen, das sind begründete Einzelfälle, äh, die, für die es eigentlich sonst keine Alternative gibt. Spannend, ja. In, in, mhm. in einem ökologischen Bereich. Mhm, mhm. Also da gibt es zum Beispiel was ganz Verrücktes. Ähm, es gibt eine, eine Firma, die macht Maschinenrecycling. Mhm. Also sie sorgt dafür, dass keine neuen Fabriken gebaut werden müssen, sondern bauen komplette alte Fabriken ab und transportieren die zum Beispiel nach Korea. Toll. Das ist ja wirklich toll. Also so gibt es solche Sachen und dann gibt es äh, noch andere Sachen, wo, wo wir dann in der Regel ähm, äh, über, <lacht> über Begriffe haben, wie wir haben eine eigene Seite für Bio-Hotels. Ja? Hm. Oder eine eigene Seite für die besten grünen Online-Shops. Also das ist dann so was, wo, wo die, die normale Wirtschaft ein bisschen zum, zum Vorschein kommt. Aber das ist ja der einzige Punkt auf der ganzen auf der ganzen Plattform. So, so, Drüber gesprochen, wie die Idee für Ökoligenta genauer entstanden ist. Es scheint irgendwas mit dem Buch zu tun gehabt zu haben, aber wie war dann so der Schritt zur, zur Website und dass ihr euch auch als Gruppe zusammengetan habt? Hm. Ich denke, es hängt mit, mit den Persönlichkeiten zusammen. Also, Alanda hat äh, jahrelang auf den äh, auf, äh, na, wie heißt, auf den Kanaren gelebt und hat dort versucht, äh, ein alternatives System aufzubauen, was aber dann aus familiären Gründen gescheitert ist, leider Gottes. Da hat er begonnen, den Roman zu schreiben. Also, ich würde sagen, er ist vom Typ her ein Visionär. Äh, dann haben wir den, äh, den Ray. Ich würde sagen, der Ray ist im tiefsten seines Herzens ein Altkommunist äh, und macht aber im Prinzip EDV-Arbeiten. Ja? Dann haben wir den, äh, den Gerhard und der Gerhard ähm, sieht die Welt äh, sehr stark aus der Zen-Perspektive heraus und ähm, hat, hat ursprünglich als Banker gearbeitet und hat dann aus Gründen, dass er das mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren konnte, den Job an die Nagel gehängt. Ja? Mhm. Und das zusammen hat dann irgendwann dazu geführt, dass wir gesagt haben, was können wir beitragen. Und das erscheint uns eine gute Möglichkeit, ja, katalytisch tätig zu sein, ja. Statt irgendwo in einem kleinen Bereich. Gut, natürlich mache ich ja auch meinen kleinen Bereich. Ich habe meinen eigenen Biogarten und solche Sachen natürlich auch. Aber äh, in auf der gesellschaftlichen Perspektive, was kann man da tun? Mhm. Das heißt, ihr kanntet euch vorher schon und habt euch dann auf Basis eurer Skills, eurer Neigungen und so weiter der Überlegung, was können wir beitragen, da zusammengetan. Ja. Ähm Vielleicht sollte man das auch noch mal sagen, weil in, so in alternativen äh, Bereichen oder alternativen Ebenen beschäftigen sich die Leute in der Regel sehr wenig mit äh, Wirtschaft. Von daher ja. haben wir das wirklich als eigene Rubrik eingezogen. Mhm, mh. ähm, weil es damit praktisch Leuten, die auf die Seite kommen, ähm, die Möglichkeit bietet, mal so ein bisschen reinzuschmecken, was, weil die meisten Leute denken, es gibt keine Alternative zu diesem Kapitalismus. Ja? Ja. Aber natürlich gibt es jede Menge Alternativen, die Menschen sich seit Jahrzehnten, wenn nicht gar Jahrhunderten, ausgedacht haben. Ja? Mhm, mh. Und es ist, und da haben wir auch das ist auch noch eine ganz wichtige, wichtige Rubrik. Wir haben eine eigene Abteilung mit, mit fundamentalen Texten, in denen in der Regel auf, sagen wir mal vier bis zehn Seiten, eine Vision einer anderen Welt formuliert ist. Ist Moment. auch sehr sehr interessant, sich den einen oder anderen vorzunehmen, weil dabei wächst auch die eigene Vision. Ja ich finde, ein Bereich, der auch sehr oft so stiefkindlich behandelt wird, ist der ganze rechtliche Bereich. Also da merke ich, das löst immer so oh, Genen aus und so Gott. Und ich finde, das ist aber auch so ein Bereich, wo oft der Eindruck entsteht, naja gut, das ist in Stein gemeißelt und da können wir nichts machen. Und im Grunde genommen sind das ja einfach Normen, die die Menschen sich ausgesucht und gesetzt haben und ja. wo es schon auch einen Wert hat, die nicht jeden Tag zu ändern und über den zu schmeißen, aber da gibt, gäbe es so viele an unglaublichen, unglaublich spannenden auch äh, Steuerungsmöglichkeiten. Ja, ja da, da fällt mir jetzt gerade ein, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Land es war, aber. Ich habe es ja noch nicht erwähnt. Es gibt also von Ökoligenta ja auch einmal im Monat äh, den Wandel-Newsletter. Mhm. Und äh, da sind äh, momentan so ungefähr 1450 Abonnenten drauf. Mhm. Viele von denen sind auch äh, Multiplikatorinnen. Und äh, da fassen wir einmal im Monat alles zusammen, was sich im Bereich der sozialökologischen Transformation getan hat. Und ich habe bisher noch niemanden erlebt, der das alles gekannt hat. Das ist, das ist wirklich erstaunlich. Und äh, weil ich bin jetzt durch den rechtlichen Bereich draufgekommen. Ähm, wo war denn das? Es ist vor kurzem. Ich habe es jetzt nicht mehr im, im, im Blick, obwohl es auf dem letzten Newsletter drauf war. Es, gibt es einen Staat, Spanien oder Portugal, eins von beiden. Spanien. Die, bitte? Spanien. Die einen, ganze, einen ganzen Landstrich, praktisch eine Rechtssouveränität erteilt haben. Das heißt, diese, diese Bucht, was es, glaube ich, war eine Bucht, äh, die, darf, die hat jetzt praktisch Klagerecht, wie eine Person oder wie eine GmbH. Mhm. Ja? Da sind zum Beispiel rechtliche Möglichkeiten, die vor denen natürlich die meisten Staaten zurückscheuen, weil die meisten Staaten ja eine Umweltsünde nach der anderen begehen. Und äh, wenn die jetzt plötzlich alle einklagbar wären, dann... Ja. Na, ich, ich finde auch gerade dieses Beispiel sehr mutigend und dass ähnliche Schritte äh, jetzt eigentlich äh, immer öfter stattfinden. Ähm, ich habe jetzt auch die einzelnen Dinge schon wieder vergessen, aber Neuseeland hat sowas auch gegeben. Ja, das ein äh, ganzer und Fluss ist da unter ja natürlich keine genau, Antworten. Ja. Genau in Lateinamerika auch, soweit mir bekannt ist. Also es ja. greift um sich. Ja. Ja. Ähm, mir ist schon wieder eingefallen. Ähm, was ich vorher dich fragen wollte, du hast äh, so für, für äh, euer Projekt den Begriff Katalysator verwendet ja. und da wollte ich noch so ein bisschen nachhaken, wie genau, stellt ihr euch denn das vor oder wie funktioniert dieser Katalysator, wie wirkt er? Ja, ähm, also ein Katalysator ist ja ein Wirkungsverstärker. Vielleicht erst einmal zur, zur Begrifflichkeit. Ja? Und, äh, und die, als wir damit begonnen haben, vor das, das Projekt aufzusetzen vor fünf Jahren, ähm, hatte ich das Gefühl, da gibt es den BUND und da gibt es Greenpeace und da gibt es Robin Robin Wood und, und so weiter. Aber die hatten alle nichts miteinander zu tun. Jeder hat so vor sich hingearbeitet und war ganz von dem besessen, was er gemacht hat. Aber es gibt keine Zusammenschau. Und ich denke, erst diese Zusammenschau der vielen guten Einzelaspekte macht Mut. Mhm. Mhm. Denn wenn du nur eins siehst, und vielleicht wenn du sogar nur bei Grimm bist dabei bist, dann hast du trotzdem deine Aktion und dann wirst du zurückgeworfen und dann hast du einen Streit in deiner Gruppe und ja äh, und dann trittst du womöglich aus, weil du anderer Meinung bist und dann bist du mutlos und sagst, naja, man kann ja eh nichts machen. Und du siehst nicht diese Tausenden von anderen Mosaiksteinchen, die alle zusammen... Jedes ein kleines Bacherl wird irgendwann zu einem Strom. Ja? Mhm. Aber wenn die alle nebeneinander herfließen, dann wird es gar nichts. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist auch was, was uns äh, verbindet ähm, oder wo unsere Plattformen ähnlich sind, nämlich diese, diese Freude daran zu zeigen, wie unglaublich viel es schon gibt, was ja den meisten ja. Menschen eben in dieser Bandbreite quasi gar nicht bewusst ist. Und auch die Hoffnung, dass das, per se auch Wirkung zeigt. Ja. Jetzt äh, würde ich gerne mit dir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ja, so von mutmachender Wandelplattform zu mutmachender Wandelplattform, sagen wir mal so. <lacht> ähm, hast du, also kannst du Aussagen treffen über diese Katalysatorfunktion, was sie konkret bewirkt, ob sie funktioniert, wie gut sie funktioniert? Das ist zum Beispiel, was ich sagte, auch den Hintergrund meiner Frage, ja, wo ich sehr oft das Gefühl habe, dass ich so mehr oder weniger Einwegkommunikation betreibe, so in in die Welt hinausschreien, hinaus hey, schaut doch mal, es gibt so viel Tolles, und nicht so genau feststellen können, was macht das wirklich mit den Menschen, kommt das an, wie kommt es an, wie wird es angenommen und so. Und da würde mich natürlich auch quasi der kollegiale Austausch interessieren, zu schauen, wie, wie läuft das bei euch, wie ist dein Eindruck da? Hm. Ja, ähm, sagen wir doch mal, die, die, das Feedback könnte, erheblich besser sein. <lacht> ähm, andererseits andererseits habe ich mich mal eine Weile äh, quasi mit so theoretischen Hintergründen von Facebook beschäftigt, äh, ja, wo ja die Leute zum, zum Kommunizieren buchstäblich getriggert werden. Und äh, also allein schon, indem man liken kann, ja, das ist ja auch schon eine Form von Feedback. Also, was ich jetzt sagen wollte, ist, es ähm, gilt so als eine Faustregel, dass von äh, 100 Facebook-Teilnehmern nur ungefähr sechs überhaupt aktiv werden. Und wenn du diese sechs wieder als 100% nimmst, dann, dann schreiben von diesen sechs gleich 100% nur wieder ungefähr 9% eigene Beiträge. Mhm. Also gegen gleich null. Mhm. Und die, die ganze Lebendigkeit auf Facebook kommt nur durch die Masse, durch die Milliarden von Menschen, die da drin sind. Ja. Aber die, das heißt, die Menschen sind, sind sehr träge oder wie soll man sagen, so, so sehr mit ihrem eigenen Leben beschäftigt, dass es ihnen ganz schwer fällt, aus sich heraus neu aktiv zu werden, neue Gedanken zu formulieren. Allein schon das Schreiben fällt ganz vielen Menschen sehr, sehr schwer. Mhm. Also, das ist einmal so was, was ganz Grundsätzliches. Wir haben, wenn wir den Newsletter rausschicken, haben wir ungefähr, also von den von den 1400 äh, Adressaten sind es ungefähr zwischen 500 und 700, die die E-Mail öffnen. Und das ist schon mal, sagen mir andere, die Newsletter verschicken, eine sehr, große, sehr gute Quote. Ja, ja, das ich ist bei machen. uns ganz, ganz ähnlich. Ja? Also so um die 40 Prozent oder so öffnen, ja. Bild. das ist an und für sich, äh, soweit mir bekannt ist, auch sensationell. Du sag jetzt einmal, abgesehen von diesen Kennzahlen und Metrics und so weiter, Ja, wo ich mir denke, die sind auf der einen Seite, werden, glaube ich, als wichtig betrachtet, ja, auf der anderen Seite haben mir auch schon viele Leute gesagt, ja. vergiss es, das, was, was ihr macht, kann man nicht so einfach, da kann man die, die, die, den Impact, die Wirkung nicht so einfach messen. Ja. Uh, jetzt hast du auch Facebook erwähnt, uh, das muss ich ganz ehrlich sagen, mehr und mehr auf den Nerven geht. Ja. <lacht> um, aber meine Frage geht eher in die Richtung, ist das was wir via Facebook wahrnehmen ein wirkliches abbild von der welt oder werden wir da auch quasi völlig verblendet im sinn von ich denke mir nicht jeder Mensch sitzt vor Facebook nicht jeder Mensch verbringt Stunden damit, sich Dinge anzuschauen, die mich im Endeffekt unzufrieden machen ja, und äh, wo das höchste der Gefühle ist, ein Like zu setzen. Also wie weit hat das irgendwas mit dem realen Leben zu tun und wie weit gehen wir da vielleicht selbst in die Falle, uns an dem zu messen oder unser Tun dann an dem zu messen? Ja, sagen wir mal, meiner in der Zeit, seitdem wir das machen, habe ich am Anfang auch immer gedacht, da müsste doch viel, viel mehr kommen. Und dann ähm, äh, ging es so weiter und, äh, und inzwischen stelle ich fest, dass, dass es immer wieder mal Reaktionen gibt, äh, wo ich mir denke, aha, habe ich ja noch nie von der Frau oder von dem Mann gehört. schickt er plötzlich irgendeine E-Mail und sagt, äh, schön, dass ihr das gebracht hat Da warte ich schon seit zwei Jahren drauf, ja, so ungefähr. Ja. Und dann denke ich mir, ja. Ja. Rühr dich halt einmal, ja? <lacht> <lacht> ähm. Ja, es kommt dann immer ganz unerwartet, gell, wenn man wenigstens damit rechnet oder aus, aus Ecken oder von Leuten, wo man am wenigsten damit rechnet und so. Ne? Und dann zeigt sich eben, dass, dass doch eine Resonanz da ist, äh, aber diese Resonanz kommt nicht zurück. Die kommt nicht weit genug zurück. ja. Ja. ja. Ähm. Also ich habe auch den Eindruck, dass es sehr viel zu tun hat damit, dass die Menschen so mit ihrem eigenen Leben beschäftigt sind. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ, ja. Ja, das ja. Meine ich nicht in Richtung Egoismus oder so, sondern wir leben schon in schwierigen Zeiten. Ja. Und ich denke mir, da gibt es so enorm viele Herausforderungen, die sich wahrscheinlich für jede Person ein bisschen anders darstellen. Aber ich glaube, es gibt zurzeit wahrscheinlich kaum jemanden, der oder die nicht gefordert ist. Ne. Und äh, ich habe immer den Eindruck, dass, ähm, dass es wichtig ist, dass es äh, Initiativen wie Ökoligenta oder die Mutmacherei gibt, einfach so als Leuchttürme quasi ja, und um zu zeigen, hey, wir bleiben dran und wir machen das und äh, wir halten quasi die, den... Wimpel hoch, ja, ja. wie das gehen soll, ja. aber es ist so bei, bei der Empfängerschaft nicht genug Bandbreite da, um aktiv damit umzugehen oder zu, zu reagieren oder so. Ja. Was wieder die Frage stellt nach ähm, der eigenen Motivation, der eigenen Kraftquellen, fangen wir vielleicht einmal bei der Frage an, ähm, was macht dir denn Mut und vielleicht auch Motivation? Und Treibstoff für dein Tun. Ah oh ja. <lacht> <lacht> ähm also, ich würde, ich würde mal. Also es gibt natürlich viele Aspekte, was man dazu sagen könnte. Könnte wahrscheinlich einen Vortrag darüber halten, wenn, wenn man das möchte. Schon, oh, um Ja, ja. Es gibt so viele Aspekte. Ähm, da gehört, fangen wir mal mit was ganz Banalem an, scheinbar Banalem. Ähm, als meine Frau, als wir vor ungefähr 44 Jahren uns überlegt haben, ob wir Kinder haben wollen, da haben ganz, damals schon ganz viele Leute gesagt, in dieser Zeit kann man, in diese Zeit kann man doch keine Kinder setzen. Ja? Und äh, wir waren da genau der gegenteiligen Meinung. Ja? Wir haben gesagt, diese Zeit braucht menschliche Pfeile in die Zukunft, die das Gute vorantragen. Ja? Und es wird mich überdauern. Das ist ein Teil von mir, von meinem Bewusstsein, von meinem Leben, das in meinen Kindern weiterlebt in die Zukunft hinein. Das finde ich total mutmachend für mich. Ja? Schön, schönes Bild. Ja. Mhm. Und ähm, es sind nur zwei Enkel dazu gekommen, <lacht> die ich jetzt übermorgen wieder sehen werde. Ähm, ganz, ganz, kleine neue Mutmacher oder wie? Ja, ja, ja. Aber da ist, da hat Beginnt jetzt schon der Mut, weil diese beiden, der eine, der ältere ist fünf und die Kleine, die ist, war jetzt eineinhalb. Die laufen halt in einem Grundstück, von einem relativ wilden Grundstück von 2000 Quadratmetern rum und sind frei und äh, entwickeln sich wunderbar und äh, sitzen nicht den ganzen Tag vor irgendeinem Bildschirm und machen klick, klick, klick. Sondern der, der Große kennt jede Pflanze im Garten und wenn ich es nicht weiß, dann sagt er mir, wie sie heißt. Ja. Also, das ist fantastisch. Das ist die, die nächste Mutgeneration am Reifen, am Heranreifen. Also, ja. Aber es gibt noch was anderes, was für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, um selbst aktiv zu werden. Ähm, auch in dem Sinne von, wie wichtig die Zusammenarbeit ist, die äh, zwischen Organisationen und zwischen allen, die sich irgendwie an der Transformation beteiligen wollen. Ich bin im Jahrgang 1953. Meine Eltern waren aus also dem Krieg. Mhm. Und ähm, ich bin sehr intensiv in Kontakt gebracht worden mit dem Thema Holocaust. Und mit dem Thema Nationalsozialismus. Jetzt wirst du sagen, was hat denn das mit der heutigen Welt zu tun? Naja, komme ich gleich drauf. Also, einmal, oder fangen wir, naja, gut, ähm, die ganze, die ganze, die, die nationalsozialistische Bewegung hatte eine gesellschaftliche Gegenkraft. Das waren die Sozialisten und die Kommunisten. Die haben sich aber in den 1920er Jahren total zerstritten. Jeder hat die Wahrheit für sich gepachtet und die haben sich teilweise nicht mit zerstritten, sondern regelrecht bekämpft. Und in diesem gegenseitigen sich zerreiben konnten die Nationalsozialisten groß werden. Das ist ein ganz, ganz spannender Zusammenhang. Und äh, hätten die zusammengearbeitet, ja, Hätten, hätten sie sich an den Händen genommen und gesagt, lasst uns auf das Gemeinsame zurückgehen, nämlich wir wollen eigentlich den Menschen in seiner Würde unterstützen, was ja der Grundgedanke von all dem ist, dann hätten die Nazis keine Chance gehabt. Und heute gibt es noch, heute hat das System, das gegen die Natur arbeitet, und die Natur an den Rand des Untergangs treibt von Jahr zu Jahr mehr. Nur deswegen eine Chance, weil die Menschen zu wenig zusammenhalten, zu wenig gemeinsam dagegen tun. Also es gibt ja so auf der einen Seite dieser Blickwinkel, wo man sagt, es wird eigentlich so vieles auf der Welt besser. Ja, es, in den letzten zwei Jahren schaut es wieder ein bisschen anders aus, aber grundsätzlich wird die Armut besser und äh, weniger Hungernde und so weiter und so fort. Und Ach. gleichzeitig finde ich aber... Dass es Also für mich macht es einen Unterschied, ja, ob ich hernehme, die Situation von vorher, was weiß ich, 200 Jahren oder so, ja, und die jetzt. Weil ich denke jetzt könnten wir die, die, all diese Probleme lösen. Ja. So ist es. Und jetzt Gibt es zum Teil die, den politischen Willen, die Bereitschaft nicht, die Gier ist zu groß, die Zusammenarbeit ist zu gering, das nationalstaatliche Denken ist zu groß und so weiter. nicht Und das finde ich das eigentlich Beschämende. Jetzt wäre es wirklich möglich, das zu machen. Ja? Was in ja. der Vergangenheit vielleicht, das kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber sicherlich lang nicht in dem Ausmaß der Fall war wie jetzt. Ne? Wir, wir hab haben so viel an Wissen, so viel an Möglichkeiten, auch die Vernetzungsmöglichkeiten, die wir heutzutage haben, die Zusammenarbeitsmöglichkeiten, wie sie nie vorher da waren. Ja, und das Allein die Tatsache, Zeit, dass wir ja. miteinander sprechen können. Ja, einfach so. Ja. Ja, Zeit und Raum, Bus, aufgehoben. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Wo sitzt du denn? Wo bist du denn jetzt gerade? Oder wo bist du daheim? Ähm, in Würzburg. Und Würzburg... Äh, liegt in Bayern und zwar in Nordbayern in Franken. Das heißt, das heißt, es ist ein, ein, eine Weinregion. Eine relativ berühmte Weinregion. Also zum Beispiel die jetzt verstorbene Queen hat Frankenwein zu ihrer Krönung antransportieren lassen. Na bitte. so? Also. Jetzt bin ich sprachlos, dann kann ich nichts hinzufügen. <lacht> Ah, und auch, der gut, auch der gute Goethe hat, äh, gibt es einen, einen Brief von ihm an seinen Weingroßhändler in Franken, äh, wo, er, wo er sagt, ich, ich habe keine Inspirationen mehr, mir fehlt der Frankenwein. Also ich kann da jetzt äh, nicht so unmittelbar mich damit brüsten, aber äh, Wien bzw. das Umland von Wien ist ja durchaus auch eine Weinregion. Ja, ja. ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Und es ist immer wieder, also finde ich besonders schön, dann so, gerade jetzt um die Jahreszeit im Herbst und so, äh, rauszugehen und dann die, die Sonne so in den Weinreben zu sehen. Ja. Und mein Vater, der hat immer, wenn er das gesehen hat, gesagt, eingefangene Sonne, ja, wenn er Wein gesehen hat. <lacht> eingefangene ja, ja. Sonne. Also, das habe ich auch so ein schönes Bild gefunden. Ja, ja da war ja. ich schon lange davon einmal, einen Heu-, eine heurige Woche in Wien. Na bitte, na schau. Na schau jetzt mit der neuen Connections ist das ja vielleicht ja. eine Möglichkeit. Ne? Ja, Zeit und Raum überwinden, davon sind wir ausgegangen und dann sind wir weinselig geworden gleich. <lacht> und die, die, die, die Möglichkeiten, die es jetzt gibt. Das, was du vorher angesprochen hast, was dich da auch ähm, quasi dabei schmerzt oder so bringt mich auch zu der Frage, wofür brauchst du denn Mut? Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Mut brauche. Mhm. Ähm, weil ich den größten Teil meiner Lebenszeit mh, mich abseits von konventionellen biografischen Bahnen bewegt habe, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt. Ähm, das heißt, die Leute, die mit mir zu tun haben, wissen in aller Regel, der ist nicht ganz normal. <lacht> Bobby, wie können wir uns das genauer vorstellen? Du wirkst naja, nicht äh, also mein, normal. Mein, mein Haus, mein Pferd, mein Boot, äh, das ist mir alles wurscht. Ja? Also das wär, wär, Da wäre ich nie, wär nie auf die Gedanken kommen, darauf stolz zu sein. Ja? Das als Errungenschaft zu betrachten. Ähm, das heißt, es braucht natürlich einen gewissen Mut. Hat es einmal gebraucht. Mhm. Diesen, diesen Schritt aus dem mir von meinem, meiner Beamtenelternschaft vorgezeichneten Weg abzuweichen. Ja? Äh, Im Idealfall wäre ich ein bei der CSU tätiger Schuldirektor geworden, äh, der Vielleicht auch noch ein gewisses Vergnügen daran gehabt hätte, seine Macht, den Lehrern und Schülern gegenüber auszuspielen. Und ähm, ja, der vielleicht sogar Ministerialbeauftragter geworden wäre. Also ja, das war der mir vorgezeichnete Weg. Und da braucht schon einen, natürlich erst einmal einen gewissen Mut. Mhm. Zu sagen, nein, da mache ich nicht mit. Ja. Und an welchem Punkt bist du da ausgestiegen? An welchem Teil deiner, deines Lebenswegs, deiner Biografie? Ich, ähm, ich äh, habe Germanistik und Anglistik studiert und äh, habe dann äh, das Lehramt für Realschulen eingeschlagen. Also Mittlere Reife heißt es dann bei uns auch. Und. Ähm, dann war ich Beamter zur Anstellung. Habe schon meine, festen, meine feste Position gehabt. Feste Schule und so weiter. Und äh, dann habe ich mir das alles noch einmal durchgedacht und überlegt. Und im September wäre ich fest verbeamtet worden. Und im Juli habe ich beim Bayerischen Staat gekündigt. Was war damals so die... Motivation würdest du, also war die damals genauso, wie du sie jetzt heute beschreiben würdest oder was war es damals? Ähm, da gab es da gab's ein paar Punkte. Also der eine Punkt war, dass ich das Gefühl hatte, ich arbeite als Menschenverderber. <lacht> also äh, ganz konkret. Ähm, als Lehrer bist du gezwungen, Schüler zu benoten. Mhm. Und da gibt es die beiden Extreme, da gibt es die ganz Schlechten und da gibt es die ganz Guten. Das Mittelfeld ist unerheblich. Aber die ganz Schlechten und die ganz Guten. Äh, die ganz Schlechten übernehmen in gewisser Weise das gesellschaftliche Vorurteil, dass sie mhm. weniger wert sind als die Guten. Und wenn du so einem Sechser-Kandidaten auf die Schulter klopfst und sagst, nimm es nicht so schwer, ja, dann sagt er. Mhm. Ja. Mhm. Und Also er hält sich wirklich unter dem Strich für einen schlechteren, weniger wertvollen Menschen. Also das fand ich, da kannst du auch nichts dagegen machen. In dem Augenblick, wo du in diesem Notensystem drin bist und die Noten vergibst, löst du das automatisch aus. Und bei bei den sehr guten, die einen Einzel haben in Englisch oder in Deutsch, ja, die denken, sie sind die wertvolleren Menschen. Was genauso idiotisch ist, das ist, hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ja. Ja, ja. Also das heißt, ich war wirklich in einem, in einem wie soll man sagen, bei einem, Mensch, einem Menschen, nicht Versuch, bei einer Menschen- oder Charakterexekution, wo Leuten falsche Werte eingebläut wurden. Das hat mir einfach nicht gepasst. Ja? Mhm. Und, und zum Zweiten habe ich festgestellt, die Chance, dass ich selber meinen, meinen eigenen unabhängigen Weg in der charakterlichen Entwicklung weiterverfolgen kann, ist sehr gefährdet. Denn ich hatte Massen von Kollegen, die entweder Zyniker waren, die gesagt haben, ich wäre ja gerne guter Lehrer, wenn die Schüler nicht alle so blöd wären. Ja. Oder äh, ich hatte Menschen, die, würde ich schon sagen, fast bipolar waren. Das heißt, die, hatten, die aber hatten außerhalb der Schule einen anderen Charakter als in der Schule. Mhm. In der Schule waren sie Lehrer und haben die Schulordnung und den Lehrplan exekutiert. Und außerhalb der Schule waren sie Pfundskerle. Mhm. Da hättest du nie gedacht, dass dieser das Lehrer ist. Mhm. Ja? Und äh, ich würde mal sagen, die Ausnahmen, die gute Lehrer blieben und menschlich blieben, waren vielleicht hochgeschätzt 20%. Prozent. Nach meiner Erfahrung, vielleicht ist es anders, ich kann ja nur von mir sprechen. Mhm. Ja? Das heißt, meine Chancen, dass ich selber zu den 20% gehören werde, waren verschwindend gering. Ja. Weil alle haben irgendwann einmal angefangen und wollten gute Lehrer sein. Ja, haben mit Idealismus und äh, alle. Vorstellungen begonnen. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Und weißt, das Interessante war, ich hatte damals einen Direktor, mit dem ich mich am Anfang einmal angelegt habe. Und bis wir uns dann aufeinander abgestimmt haben, dass wir gesagt haben, der eine respektiert den anderen. Er hatte meine Kündigung auf dem Tisch gehabt und dann hat er gesagt, dass also Herr Lange, ich würde Sie gerne in der Pause, in ihrer, nach der Pause in Ihrer Freistunde mal sprechen dazu, können Sie da mal vorbeikommen im Direktorat? Und dann hat, er, dann hat er die schweren, gepolsterten, tonschallisolierenden Direktoratstüren geschlossen. Und da hat er, hat er sich mit mir an den, an den Tisch gesetzt und hat mir ein Bier angeboten. Und er hat sich selber auch eins eingeschenkt. Und dann hat er gesagt, jetzt erzählen Sie mal. Und dann habe ich ihm das so alles erzählt, meine, Be meine Beweggründe. Und dann hat er gesagt, "Wissens wissen Sie was, ich fahre seit Jahren, jedes Jahr in den großen Ferien nach Irland zum Angeln. Und wenn ich dann da sitze in meiner Einsamkeit, dann denke ich mir immer, was für einen Scheißjob machst du überhaupt? Sagt er mir als, als Direktor und sagt, aber wissen Sie, ich habe mir oft überlegt, steigt doch einfach raus, aber Ich habe nicht gewusst, wie ich es machen soll. Und jetzt sind es noch fünf Jahre zur Pensionierung. Jetzt mache ich es natürlich auch nicht mehr. Ja. Aber das heißt, da hast du ihm schon auch gezeigt, was möglich ist, wie es gehen könnte, gehen hätte können. Es ähm, war dann natürlich schon ein wenig chaotisch danach. Ne? Na ja. man plötzlich keinen Job mehr gehabt. Ja. ja meine Frau war mit dem zweiten Kind schwanger oh oh. <lacht> und hat es aber unterstützt. Ja. Ja. Respekt. Ja, Respekt auch vor dir und vor deinem Weg und vor dem Mut, den du zumindest damals äh, sicherlich aufbringen musstest. Auch wenn es vielleicht, also ich finde es spannend, die Frage nach dem Mut, ja, weil ich das so oft höre, dass eben Leute, die aus Wahrnehmung der anderen etwas sehr Mutiges tun oder getan haben, dann oft diese Antwort geben und sagen, ich brauche eigentlich keinen Mut. Ja, oder ich habe keinen gebraucht, weil es so oft aus einer inneren Notwendigkeit heraus geschieht und man eigentlich gar nicht anders kann. Ja. Ja, ja. Und weil, weil dieser, dieses Bedürfnis auch, ich will in den Spiegel schauen können, ja, ich will meine Integrität bewahren und so, dann so groß ist, ne, dass das müsste ich sagen, größer ist als die Angst, die damit verbunden ist, sagen wir mal so. Ja, ja. Mein, ja, mein, Vater, ja. mein Vater hat da, mir damals nahegelegt, ich soll mich doch einmal in, in der Psychiatrie in Regensburg vorstellen. <lacht> Ach Gottchen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Schauen wir doch lieber auf das, wie ist denn so deine Einschätzung, was hat es mit dir gemacht und deiner persönlichen Entwicklung und... Ich denke mir, die persönliche Entwicklung strahlt ja auch immer aufs Umfeld aus. Ne? Also hast du andere Menschen danach dann angezogen in deinem Umfeld? Was hat das bedeutet? Ja. Also da kommt, glaube ich, noch wichtig dazu, dass ich so ungefähr ab meinem 13. Lebensjahr begonnen habe, mich mit Yoga und Meditation auseinanderzusetzen. <lacht> Das heißt, meine, meine Verbindung zu dem notwendigen Ego ist relativ locker. Schön formuliert. Und ähm, das, das hat sich noch sehr vertieft im Laufe der Jahre also sowohl der, der Kontakt mit der Natur wie gesagt Garten Biogarten Bio -Garten, Gartenbau ist mir ein mache ich sehr sehr gerne und habe ich mache ich seit Jahrzehnten und ähm, ich war in während meiner Studienzeit zum Beispiel äh, ein Jahr lang in Schottland und äh, hatte die Gelegenheit, da vier Tage die Woche frei zu haben und äh, bin dann in die Natur rausgewandert und hatte da meine großartigen, geheimnisvollen Erlebnisse auch ganz alleine. Wenn du da bei Nacht und Nebel im Freien in der Heide übernachtest, dann erlebst du schon so manche Dinge, die du ja, die dich erstaunen oder beunruhigen oder vielleicht sogar auch manchmal Angst einjagen, aber trotzdem sehr schnell merkst, das gibt es doch was Größeres als mich selbst und ich habe mich relativ lange dann auch mit indianischer Philosophie beschäftigt und ähm, ja in, in, letzter, in, in den letzten Jahrzehnten, deswegen glaube ich, sind wir mit dem Gerhard so gut eine, eine, eine Seele, ich bin zwar kein, kein Zen-Mensch, aber ich bin Jemand, der schon daran glaubt, äh, an diese buddhistischen zwei Wahrheiten, dass alles, was, wo, wogegen man sich wehrt, einen bindet und alles, warum man unbedingt festhalten will, einen bindet. Ja. Und die äh, Grundlage für Leid ist. Ja. Mhm. Womit man letztlich wieder bei der Konsumgesellschaft ist, die ja versucht permanent Wünsche zu erzeugen und dann permanent natürlich auch Enttäuschungen produziert, weil ich kann den tollsten SUV haben, aber wenn ich den drei Monate gefahren habe, dann wird er genauso langweilig wie mein Fiat 500 davor. Ja? Du hast mir schon meine Frage quasi vorweggenommen, weil ich eben sagen wollte, wie spielt das eigentlich rein in Sei es das, was wir jeweils tun, oder auch die, die äh, Situation, in der wir uns alle derzeit befinden. Ähm, also ich denke mir, die Konsumgesellschaft ist so eine der, der, der Antworten. Fallen dir andere auch noch vielleicht ein? Antworten auf? Äh auf diese zwei buddhistischen Grundsätze, die du gerade genannt hast? Ja. Also, für mich, äh, für mich äh, gehört da auch der Bereich der Partnerschaft dazu. Mhm. Also, äh, ich denke, dass der Versuch, den anderen zu besitzen, die Grundlage dafür schafft, dass Menschen sich trennen. Mhm. Und wieder die Grundlage schafft für Guy in dem Fall doppeltes Unglück. Ja, auch geteiltes Unglück kann doppeltes Unglück. Ja. Ja. Ja. Oder auch die Kinder. Wer Kinder besitzen will, ist meines Erachtens ein Kinderschänder. Ja. Aber es ist ganz normal, dass man sagt, mein Kind, ja, und das meinen die Leute auch so, ja. Ich hatte eine Weile einen recht guten Freund, der also gibt es jetzt leider, ist es zu Ende gegangen, aber der hatte der war mit einer neuen Frau zusammen, die schon zwei Kinder hatte. Und dann hat er gesagt, zu unserer Ehe gehört, ich will mein Kind von dir. Hm. Naja, ich merke schon, wie das bei dir als Frau ankommt. Ne? Sie hat sich irgendwann breitschlagen lassen, wurde dann schwanger, bekam sein Kind und drei Jahre später haben sie sich getrennt. Was mir zu dem Thema zusätzlich noch einfällt, ist, irgendwann einmal habe ich so den Gedanken gehabt, dass auch unser Rechtssystem, sowohl was Kinder als auch Partnerschaften anbelangt, sehr nah dran ist so quasi am Eigentumsbegriff. Ja? Das heißt, ja. dass sowohl mit ja. Kindern wie auch mit Partnern so Verfahren wird rechtlich, als wäre das Eigentum. Ja? Also zum Beispiel, wer ähm, Kinder erziehen darf oder für sie verantwortlich ist oder so. Das heißt, wenn jemand versucht, ein anderes Modell zu leben, ja, ähm, ja. also so die, die moderne Nachfolge der Großfamilie oder so, ja? eine größere Familie, die nicht vorhanden äh, vorwiegend aus Blutsverwandten besteht, sondern vielleicht ja. aus Verwandten oder so, da stößt man ja irrsinnig schnell an, an rechtliche Grenzen. Ne? Ja, ja. Und das habe ich irgendwie sehr interessant gefunden, ja, ähm, dass, äh, also dass da einfach so Grundprinzipien übernommen werden und auch ein bisschen diese Possessivität wahrscheinlich auch vorgegeben wird, weil sie wird ja rechtlich unterfüttert und unterstützt. Ne? Ja. Ich denke, die ganze, gibt es ja in Österreich gibt's eine interessante Organisation, die sich ja gegen die, gegen die konventionelle Rechts, gegen das konventionelle Rechtsverständnis wendet. Fällt jetzt der Name nicht ein, aber ich sitze nahe in Wien, wo es darum geht, den potenziellen Täter, auf eine andere Art und Weise zu verstehen und zu integrieren, als ihn auszuschließen, wegzuschließen und, und zu isolieren. Mhm. Es, gibt ein, es gibt auf Hawaii Homonopopo oder Hononopopo, so ähnlich heißt das, heißt das Prinzip, so also einen ganz lustigen Namen, ähm, wo. Ein, ein Grundprinzip war, wenn jemand eine, eine Untat verübt hat in der alt-hawaiianischen Gesellschaft, dann wurde der nicht äh, geschlagen, getötet oder sonst irgendwas, sondern er musste sich in, den, in, in die Mitte des Kreises der, seines Stammes, seiner Familie, seiner Großfamilie begeben. Dann wurde erzählt, was er gemacht hat, damit es auch alle wussten. Ja? Und dann äh, war jeder aufgefordert, ihm zu erzählen, was er bislang an ihm so sehr geschätzt hat und weshalb er denkt, dass er wichtig ist für die Gemeinschaft. Mhm. Mhm. Das heißt, die Person mit ihrem eigenen Potenzial, vielleicht auch mit... der ausgeblendeten, positiven Anteilen wieder in, in Kontakt zu bringen. Ja. ja. mir fällt da auch ein, da gibt es, ich glaube, restorative justice heißt das. Ja, genau. Ne, so diese, ja. diese Bewegung auch, also vielleicht die modernere Form davon, ne, auch zu sagen, dass, ich glaube, da wären die die Delinquenten quasi auch mit den äh, Betroffenen, das heißt, wenn sie etwas, also Schaden zugefügt haben, Schmerz zugefügt haben, wie auch immer, in Kontakt gebracht, um auch deren Erleben zu verstehen ne, und zu sehen, ja, ja. was ihr Handeln eigentlich bewirkt hat und sie auch in die Lage zu versetzen, wo ich mir denke, das finde ich schon auch einen spannenden Ansatz. Äh, was können die Personen dann tun? um es wieder gut zu machen. Und viele Dinge sind wahrscheinlich nicht wieder gut zu machen, aber um ihnen zumindest irgendwie einen Schritt in diese Richtung zu ermöglichen. Ja. Ich denke mal, gerade bei denen, die, die äh, etwas Schlimmes getan haben und dessen auch gewahr werden, das muss ja dann besonders schlimm sein, weil ich kann es nicht mehr ungeschehen machen. Und dann aber eine Möglichkeit zu haben, zu sagen, okay, ich kann zumindest Schritte in diese Richtung machen, ja, die denke ich mir könnte vielleicht auch ähm, hilfreich sein. Ne? Ja. Ja, Bobby, wir sprechen da schon über wirklich quasi Gott und die Welt. Ich könnte mich wahrscheinlich jetzt noch stundenlang mit dir unterhalten, aber wollen wir vielleicht noch einmal zurückkommen? Habe ich irgendwas... Dich noch nicht erzählen lassen, was für Ökologenta da das Verständnis davon wichtig ist, was du noch gerne mitteilen würdest. Was tatsächlich eine tolle Sache wäre, wenn irgendwelche Leute Lust hätten, sich an so einem Projekt zu beteiligen, ja? dass die sich dann melden. Ja, ich weiß, es ist nahezu unwahrscheinlich, nahezu... Aber auch, auch, man soll ja auch das Unmögliche immer wieder mal an die Wand malen. Ja, das ist bei der Mutmacherei wahrscheinlich ähnlich. Ne? Ja. Aber ich kann nur sagen, also ich finde Ökoligenta einfach so toll, ja, dass ich wirklich nur alle ermutigen kann und ermuntern kann, äh, hineinzuschauen auf eure Seite und sich zumindest einmal inspirieren zu lassen, ähm, äh, dieses Positive Bild von der Zukunft und wie das konkreter ausschauen könnte, wie viel es davon dafür schon gibt, ähm, auf sich wirken zu lassen und äh, als nächsten Schritt dann hoffentlich auch zu sagen, hey, da will ich in irgendeiner Form mitmachen und dabei ist. Also es, es gibt eine ganz einfache Form, mhm. das war bisher auch, sagen wir mal, die, die am beliebtesten war, wenn Leute bereit waren, irgendwie mitzumachen, <lacht> nämlich einen Blogbeitrag zu schreiben. Mhm. Zum Thema gesellschaftlicher Wandel. Egal, welcher Aspekt davon. Ja? Mhm. Denn je, je vielfältiger die Stimmen da erklingen, desto besser ist es wieder. Ja, ja. ja, ja. allein die, die Vielfalt, sowohl von der Buntheit als auch von der Menge her zu sehen, also das ist zum ja. Beispiel was, was mir immer Mut macht. Ne? Ja. Du, Bobby, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir uns noch öfter, sei es jetzt digital oder auch sonst über den Weg laufen werden und ich bin super, super froh, dass wir diese, also ich muss einmal dir Danke sagen, dass du diesen Schritt überhaupt gesetzt hast zur Vernetzung und äh, denke mal voneinander zu wissen ja, und einander auch mitzukommunizieren und so weiter, finde ich auch einen wichtigen Schritt äh, so im in Richtung Schaffen dieser Zukunft, dass auch die Katalysatoren voneinander wissen und die, die eben auch den Fokus auf die Lösungsansätze, das Positive, das Gelingende legen, dass die voneinander wissen, das ist mir auch immer ein Anliegen. Und drum habe ich mir gedacht, lade ich dich zum MooTalk ein. Danke, ja. dass du dabei warst, das war super fein mit dir. Das ist sehr schön. Also, ich, ich habe es gerade mal nachgeschaut. Im letzten Newsletter hatten wir schon die Mutmacherei auch als Kooperationspartner. Gleich in den ersten zwei Zeilen, damit es auch jeder sieht. Vielen Dank dafür. Ja, das hat mich unglaublich gefreut. Hast du unseren letzten Newsletter schon angeschaut? Da war nämlich Ökoligenta auch schon ganz prominent drinnen. Du, dann wünsche ich dir alles Liebe und äh, weiterhin viel, viel ähm, schöne Erfolge, so ein falsch abgedroschenes Wort, ja, aber möge Ökoligenta äh, weiter kat katalysieren und... Ja, katalytisch wirken. Katalytisch wirken, das ist das Wort, genau. Und, äh, und äh, die Welt vernetzen und informieren. Ja, ich... Äh ich werde auch die Mutmacherei natürlich im Blick behalten und äh, äh, vor allen Dingen vielleicht auch im Hinterkopf behalten, weil manchmal, manchmal bekommt man ja auch Informationen, die man selber nicht verwerten kann aus irgendeinem Grunde, aber sage, da würden sie doch hinpassen. Ja? Mhm, mh, genau, super. Du ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für das wunderbare Gespräch, hat mir große Freude gemacht. Schön, dass du da warst. Dann mal Servus. Ciao, Baba. Mood Talks Powered by Die Mutmacherei.